Ja, hi Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Nero so, B. Wunderbar. So, wir befinden uns äh, in Yoshis Woody World gerade beim Level 2.7. Und jetzt kommt, haltet euch fest, der unkreativste Name überhaupt. Pyromide. Pyromide. Geil. Geil. Ich will das rein, Ich will das unbedingt spielen. Ja. Kriegen wir da Pharaonen Yoshi von? Kann sein. Tut endlich Yoshi. Tut <lacht> Yoshi. Uh, by the way, ich bin jetzt ein Vulkan Yoshi und er ist immer noch Lollipop Yoshi. Aka Sonnenbrand Yoshi. Ja. Schrei doch bitte nochmal. mal ah, Dankeschön. Dieser Schmerz. <lacht> Alter, das sind echt Pharaonen. So. Pharaonen Alter, die stehen wieder auf. Das habe ich ganz vergessen. Die können das ja so machen. Oh. Okay. Ups. Da oben war er bestimmt noch Ja, dann lass nochmal nachschauen. Ja. Ihr habt nichts gesehen. <lacht> nee. Da schneidest du raus. Ja, da wäre was Geheimes, weil du mich da durchgeschossen hast. Du, du, du, du. Ja. Au! Tatsächlich! Ja. Siehst du? Hätten wir das schon wieder verpasst. Weil er zu hektisch war und reingegangen ist. War beim Mann von der Situation. Können wir, zurückgehen? Nein, wir können, wir können nicht mehr Also, das, oh, das ist eine Kerze. Ich dachte, wir haben Faden. Feuer aufgegessen. No. Wir können es nicht berühren aber wir können es essen. Ja, wir können es nicht berühren, aber ich kann es auch. Nicht Au. Wer hat hier von hinten wird gegen den Kopf geworfen? Ich war es nicht. Ja, Pharaonen Geist können gesicht werden. dann sind sie echt wirklich so ein ägyptisches Fieber. Ey. Alter, was ist hier da? Was habe ich getan? Du hast Pharaonen aufgeweckt. Alles passiert. Hallo? Jemand da? Ich gehe mal da. Okay. Da wo Oh, diese Dinger. Ah, die stehen nur wieder auf. Wo ist er? Wo ist er? Nummer. Hier wieder zurück. Da ist was. Oh, ist was. Ja, ich habe schon gesehen. Heilung. Oh, oh. Nichts so anderes. Äh. Äh. Muss man jetzt lang, ey. Ich habe ehrlich gesagt nicht in den die Haut. Ups. Kann ich auch irgendwie normal ausspucken? Nein. Einfach auf mich anzufassen, hey. ich will keine zärtliche Berührung. Da weiß die vierte Pille, das ist ein Checkpoint. Da gehen wir lieber noch nicht lang oder sollen wir jetzt schon mal unseren Vorschlag speichern? So. Ja, allerdings, ja, wir jetzt ein Gebiet abschließen, Checkpoint und dann was weiß ja. ich oh, wir nach oben. Wir brauchen insgesamt vier Schlüssel. Das ist sowieso... Oh mein ah. Gott. Oh. Äh. Heck, dann kann man geil. So aufsammeln. Yeah. Ja, ist Mit zwei ist dann nicht so übersichtlich. Die Blumen kannst du mit so ein Ding aufsammeln. Ja. Gott. Und Oder mein ihr Schönes unter das machen wir jetzt noch mehr. den ersten kann man natürlich einsammeln das ist kein problem hilft mir! leck mich leck mich dann immer 2009 nein du kriegst mich niemals da, ist ein, da war ein riesiges, fliegendes Ei hinter mir her. Ich würde weggehen. Genau, ich bin vor der Rätselmeister, ey. Rätselmeister. Ich Rätselmeister, nur so mal hinbei. Ah. Geh weg! Geh weg! Ich sehe nichts! Kamera! Aber nicht brechen, weil ich sonst muss alles noch mal alles nochmal neu machen, ey. Gelöst! Ich bin so klug, ey. Oh Gott! Oh, oh Gott! Wir sind ja durchgegangen muss mich beschützen. Ich habe zwei Schlüssel. Ich darf nicht sterben. Ich muss nicht essen. Alles klar. Nein. Nein. Hä? Nein. Oh, Ho! Ho! ich Ho! die Ho! zum Checkpoint genau. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ho! wo sehen wir jetzt auf der rechten seite ne? gibt nur ein weg das herauszufinden kann man die schüsse schon abgeben ja so. da. weiter geht's da werden nach oben oder nach unten, mal nach unten. Äh, da waren da kommen wir doch gerade her da oben ist der checkpoint oh. <lacht> ich habe es nicht so mit orientierung das ist auch nicht so mit gedächtnis jetzt kommen wir gehen oben nee, lang Opfern wegen unseren Gott wer auch immer das ist irgendjemand wird das schon sein ich habe schon alle gegessen ich habe ihn eine flamme geopfert der heiligen heiligen flamme Nein, ne? Das ist die Frage. Wird schon irgendwie ein Ding geben. Ein Ding? Okay. okay. ist sogar ja die erste. Äh. So. immer oh. mal da rein, besser. Weißt du? Aber sowieso nicht Ich bin so blöd. <lacht> bist so blöd dazu. Ja, ich. Okay. Ups. <lacht> ja, ich sehe schon. Au. Ich glaube, ich habe mir gerade die Nase abgekugelt. Auf, <lacht> Nein, nein, ich darf nicht sterben. Ich darf doch nicht sterben. Ich bin schwarzer Yoshi. Bin also, weißt du, was man sagt? Die Schwarzen sterben immer. Das ist, ja das ist leider, leider, da ist ja leider so. Aber trotzdem ich bin ich schwarzer Yoshi. Das ist kein Horrorfilm. Da wollen wir doch mal sehen. Dün, dün, dün. Dün, dün, dün. Nein, ich mich doch nicht mich alter doch nicht mich alter ich bin nicht ein alter bruder er ist nicht ein bruder alter <lacht> noch mal Stimmt da oben ne? ja <lacht> vielleicht muss er du feuer durchschießen oder so. <lacht> einer von uns muss sagen, als der andere tatsächlich Nein, das <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Wart, Was? dieser blöde? Aua. Dieses Lähmling, dieser Lähmling hier? Au. <lacht> ah. Wusste es oh, yes. endlich, was sie gesehen, wie ich das geholt habe, hat das habe ich geholt. Dadurch <lacht> oh, ja, eine Blume fehlt noch. Ich glaube, ein Ding noch lernen wollte. Ding, egal was du davor hast. Aus damit, ja. lass uns Aus, böse, böse, böse, böse, böse. Ja, jetzt jetzt. So. Idee. Wir lassen ihn da jetzt hinspringen. Da. Ich bin so klug. Da war offensichtlich. Ich bin so klug. Ich habe ein Rätsel gelöst. Du, du, du, du. Da, da, da, da. Hey, geh nicht ohne mich. Du oh. kommst ohne mich sowieso nicht weiter. Oh, doch. Jetzt einfach das Schloss. Ja, pass auf. Ich mach einfach den hier. Oh. Ich muss nach oben drücken. Ne? <lacht> Open sesame. Sesam, öffne dich. Äh, ich habe getan, was ich konnte. Hm, sollen also wir so erst lang gehen nach links oder nach rechts oh, rechts oh, rechts oh, das, ja. ist ein, das ist ein checkpoint wir haben da schon fehler erreicht. also ich habe keinen bock noch mal zu machen ja naja, wahrscheinlich sowieso noch mal neu machen müssen ja. und hast du den gesehen? moment mal ich auf einem kreis wenn wir jetzt sehen. Ja. Wir laufen im Kreis. Ach man. Ich bin ein schnelleres Motorrad als du. Aufwärts. Los geht's, Herr Aufzug. du auf deiner Seite der Grenze und ich bleibe auf meiner. Okay. Na, ich bin bin mit Deutschland und du bist die Schweiz. Ja, wir, wir halten uns raus. Ja. Ja, dazwischen ist die türkische Grenze. Er war auf meiner Grenze. Der war auf meiner Seite der Grenze. <lacht> Nein. So wie die, hier. die sind auf meiner Seite jetzt, meine, meine Seite. Das ist echt das, das beste Spiel, was ich hier erfunden habe. grenzpatrolle So einer muss jetzt hier in die Mitte gehen Scheiße! einfach so gegen die also genau. so, jetzt ist die schweiz einfach in deutschland einmarschiert oh, wir haben alle blumen drei ja, wir gehen sowieso nicht mit vollen leben hier raus also ah. <lacht> Der eine fehlt jetzt das <lacht> ah, schön. Bonus Spiel. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich glaube nicht, das war eine haben, oder? Nein. Nein. <lacht> oh. Noch nicht mal neun Yoshi. Sollen wir so oder so neu machen müssen? Ja. ja gut, du weißt ja, was du zu tun hast. Ja. Hast du? Guckst ja nicht, gucken wir auch noch mal an. Ja, aber nicht mehr heute. Weil du hast bei der Grenzkontrolle versagt. Du bist auf, bist auf meine Seite der Grenze gegangen. Das ist gar nicht wahr. Ich bin da einmarschiert, als du weg warst. Nein. So läuft das. Nein, du, du bist auf meine Seite der Grenze gegangen. Du, du warst auf meinem Grundstück. Yes. Ja, du bist auf mein Grundstück gekommen. Ja, ich habe halt auf deine, auf deine Grenze geworfen. Ja. Das war so geil. <lacht> oh. <lacht> da war <auf einmal> Chaos. <lacht> Chaos überall. Oh, ich glaube, die Band schafft man nicht in diesem part Oder das ist halt das letzte? Das ist das letzte Level. Achso, da unten rechts ist wieder Bonusdinge. Das, das ist das Bonuslevel, wo wir 40 Blumen brauchen und wir haben erst 29. Wer so, ist er denn? Wurstis Schloss. Ne, Wurstels Schloss. So. Wurstel! Dann machen wir Wurst aus eh. Keine Ahnung. Ähm, also bei dem Namen habe ich jetzt echt Hunger auf. Bratwurst. Bratwurst. Bratwurst. Also es ist jetzt auch gern Bratwurst. Ja. Ja, ich ja. Gedanke ja, Wurst jetzt gerne. Grillwurst, -Wurst. <lacht> Wurst. Feta Bratwurst. Kennst du das nicht? habe ich jedenfalls ist, noch nicht gegessen. Das ist Bratwurst gefüllt mit Feta Käse, mega lecker. Bleib bei den Klassikern. Bleib bei Klassikern. <lacht> also, ich hätte jetzt echt, echt möglich, wirklich Bock auf Bratwurst. Vielleicht hol ich mir gleich noch eine Bratwurst. Oder noch irgendwas anderes. Okay. Hier Vorsicht Feuer Feuer im Büro Feuer oh, ja? <lacht> Ah <lacht> was was ist passiert Was ist damit dir passiert mein meinem Junge Was ist mit dir passiert mein Jungen? Junge Was du das Nein Hier Vorsicht Feuer Feuer in der Garderobe Hilfe Feuer in der Garderobe Schlacke ihn ich leck ihn Jetzt lecke ich ihn Ich ah, habe ich an dem vorbeigeschlichen Vorsicht feuer in der Garode hilfe 10 den mal ich darf nicht sterben machst du doch gerne oder nein doch nein. doch nein doch nein. doch nein. doch nein. doch machst du nein. da müssen wir immer machen wenn wir jetzt. <lacht> jedes mal wenn wir reden müssen wir einfach hier so hm. machen damit das so aussieht als wären wir diese charaktere verstehst ja. du was ich meine ja. Hey, Lollipop, Yoshi. Was? Wie geht's dir denn so? Mir geht's gut und dir. Ja. ja. Naja, ich bin in den Vulkan gefallen. Jetzt bin ich voll schwarz und so. Oh, verrückte Bälle, ne? <lacht> Dreck. <lacht> oh, fuck. Oh gut. Also. oh, gut. Verrückt, ne? Ja. Okay, da geht's weiter. Ja, mal Schlüssel da ja, vorne ne? weiß jetzt das richtige ne? äh, ja wir, wir sollten erstmal zur schlüsseltür gehen ja wir müssen zur schlüsseltür Was ja. weil uns fehlt eine blume blume Blume. Blume. Oh. <lacht> ja ich ja ja ne? ja Wurstl. Wurstl. Aber... Au! ja Hey, Lolly, Popyoshi, du siehst so verbrannt aus. Was ist mit dir passiert? Ich habe mich verbrannt. Ah. Ich dachte, du schmeckst einfach nur lecker. Darf ich dich mal probieren? <lacht> mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Ich, ich schmecke ja nach Schweiß und Tränen, ey. <lacht> um Verzweiflung. Schweiß, Tränen, und Verzweiflung. Schweiß, Tränen, Verzweiflung und vor allen Dingen verbrannt. Ah. Schweiß, Tränen, Verzweiflung und vor allen Dingen verbrannt. Ja. Das ist keine gute Geschmackskombination. Hm. Was? Okay. Du holst das doch gerne, ne? Ja. Was? Was? Hab ich gerade. Da ist was. sehe da oben was. Oh Dings, okay. Boah. Was? Blöde. Dieses blöde Feuer, ey. Ma. Was? Das ist irgendwie nur so unklar wieder passiert. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. doch gar das ist aber trotzdem werthaft oh. oh Gott. Du liebes Lieschen. Liebes Lieschen. Wie hast du dich denn jetzt gerade angehört? Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Bitte fahren Sie fort. Oh Gott. Mm -hmm. Oh, sie sehe Wolle. Die wollen wir. <lacht> Die wollen wir. Versteht <lacht> <Die> ihr es? <ist? lacht> <lacht> Gott. <lacht> Gott, so sind wir schlecht, ne? Ja. Jetzt sind wir nur für Menschen. Warum ist was? Nice. Das ist das, was Bild. wir wählen. Und, und ich, Stempel. Und hier oben ist noch was. noch Au! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Alles einsam und schnell. Yes. Au! Ups. <lacht> Aua! Au! Au! Wo bin ich, Alter? Bei diesem ganzen Vögel hier habe ich, ich hab's echt bock auf Bratwurst. So auch? Ja. Dieser ganze mürrige Vögel hier. Aber ah, jetzt... Ich dachte, da kann man kaputt machen. Jetzt so eine Bratwurst, ey. Ich sollte aufhören, über das Essen, Essen nachzudenken, sonst kriege ich Hunger. ja deswegen denkt niemals äh, so sehr ans Essen nach sonst bekommt ihr Hunger oh, ich nur noch so viel Herzen aber ich gestorben oh Gott Matt ich glaube sogar dass das hier das letzte das letzte Gebiet ist bevor wir beim Boss sind da oh. ah au da oh, dieser dieser hele Pisser. Dieser widerliche! Die Dachse. Ha. Ah, wir haben alle Blumen. Nice. Ich bin dann nicht mehr Schnapp. Oh, heilung gut. Ich könnte die auch gebrauchen. Ich habe noch einen. Ach, der geht schon gut. Du komm schon klar. Da bin ich mir sicher. Äh, ich dachte, ich war da sicher. Au! Ich bin gestorben. Das ich. Ich nicht. Oh Gott. oh Gott. Wir haben alle Stempel. Aber wir haben noch nicht alle Wolle. Warum ist noch was? Warum ist noch was? Ich höre mir das mal heilung. Oh Gott. Yeah, wir haben alle wolle. Nice. Au. Ich will eigentlich diese anderen <lacht> Gegner treffen. Aber irgendwie kommt ihr Wolle immer zu dir. Ja, leider scheinen mich die Probleme ja immer wieder zu suchen. Ich habe keine Ahnung, wieso. Oh. Ja. Aber alles? Ja, ich glaube ja. Also mit abgesehen von den Herzen. da sind ja nur die Herzen. Hallo, wir sind die Lebensmittelkontrolleure, also Wollkontrolleure, wir kommen jetzt öfter her. Hallo. Ja. Ja. Ihr brennt wohl auf eine Abreibung, was? Genau für diesen Zweck habe ich hier mit heißer Nadel etwas gestrickt. er nimmt sie einfach immer irgendeinen Random-Gegner und macht den größer. Ja. Wie bei Power Rangers. Macht einfach die Monster größer. Oh, ich habe keine Wolle. Also. zunge Das muss doch wehtun. Wer hat den jetzt gerade ausgemacht. Äh, ich habe ihn einfach. Ja, oh, äh, komm schnell wieder. Ich muss schon sagen, irgendwie müssen wir da Wolle kriegen. Ah, ich glaube, er muss aber erstmal abkühlen, bis wir den können. Ah. Oh. so wie jetzt. Ja. Der ja, Wurzel ist eigentlich gar nicht so schwer. Ja, jetzt kommt er erstmal wieder in den Hintergrund. Äh, oh. oh Gott. Uff! Ey, Uff! Geh weg, Hund! Na ja, gut. Ja, einfach ist Bumm. wir ein bisschen anders. Der Tanz habe ich so gefühlt. Ja, der Tanz ist hier anders als, als in den Festungen. Aber wir haben es geschafft. Und wir haben fünf Blumen. 1, 2, 3, 4, 5 Wolle. 3 Stempel. Und 20 Stempel, Münzen. Geil, super Super Supergeilomatico. Bing, bing, bing. Du hast einen neuen Trick erhalten. Besiegbarkeit. Sure. Hot dog Yoshi wurde wieder zusammengehäkelt. Also ja, wir zu nicht an Essen denken, ne? <lacht> Ja. Da ist er! Oh, eine naschwelt! Oh. Eine Süßigkeitenwelt, die werden wir im nächsten Part angehen. Good. Gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part in Welt 3. Und dann würden wir jetzt mal sagen, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? No. Nein, ich auch nicht. Na dann, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao, ciao.